Guten Morgen! Ja, wo ist denn die kleine süße Prinzessin Mausi? Oh, die schläft so lange wie noch nie hier in dem Bus, das ist unglaublich. Gut, cool. so viel frische Luft, so viel draußen. Gell? Okay. Hm? Bist du glücklich? Bist du glücklich? Die Sonne scheint, ich freue mich total. Jetzt gehe ich gleich an den Strand meditieren und frühstücken und mit der Mausi ein bisschen spazieren. Und dann geht's los nach Bronn. Ich suche ein schönes Plätzchen dann zum Fotografieren für die Homepage. Und ich habe gerade jetzt auch noch mal so festgestellt, also ich mag so Schubladendenken überhaupt nicht. Ich mache es zwar manchmal auch noch, gebe ich ganz offen zu. Ich meine jetzt auch Schubladen mit mir selber, also dass ich mich so gerne nicht oder nicht so gerne in Schubladen stecke. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ah, du lebst jetzt in Bulli, also du bist jetzt so voll der Öko oder voll der Hippie. Und so sage ich, ja, manchmal. Wenn ich ähm, dann vielleicht doch mal zum Friseur gehen, zur Kosmetikerin mich äh, verwöhnen lasse, dann, ähm, dann bin ich an dem Tag vielleicht auch mal gerne Tussi. Ja? Also ich meine das jetzt nicht abwertend. ja. Oder ähm, wenn ich mal einen Tag Lust habe, im Gammellook rumzulaufen und ungestylt, dann heißt es nicht, dass ich prinzipiell immer so rumlaufen muss. Ich mag mich trotzdem auch manchmal schick machen und ich mag mich auch trotzdem manchmal schminken. Und ja, ich, ich mag das generell nicht. Also wir können doch alles sein, ja. Wir können doch im Bulli leben und total die Öko sein und irgendwie so ein bisschen Hippie-Style leben. Und trotzdem ja, ab und zu mal auch Luxus genießen, also ich lies das gar nicht aus, ja, also ich möchte nicht, dass da irgendwie jetzt Missverständnisse aufkommen oder auch, weil ich jetzt minimalistisch lebe, also ich, ich möchte trotzdem Luxus, ich kann ja auch Luxus hier im Bulli haben, meinen ganz eigen, eigenen persönlichen Luxus, ja, ja, das wollte ich jetzt nur noch mal sagen, weil ähm, nicht, dass dann da irgendwann mal was kommt, so, ah, und du machst einen auf, auf Bully und Hippie und dann schminkst du dich oder dies und das oder ja, keine Ahnung. Also ich, ich bin also wirklich ein Widerspruch in Person und deswegen ja, werdet ihr das ganz oft wahrscheinlich bei mir erleben, dass, ähm, dass ich heute so bin und morgen so. Also ich meine, mein, mein Grund... Herz und Seele bleibt immer die gleiche, aber das kann durchaus auch mal sein, dass ich auf einmal ja aufgestylt rumlaufe und am nächsten Tag wieder Gammellook und also ich möchte mich da nicht in irgendeine Kategorie jetzt schieben oder das, ich mochte das auch noch nie. Ähm, ja, weil ich jetzt eine Öko-Tante bin und nur Bio esse und vegan heißt das, dass ich jetzt auch nur noch Schlabberhosen anziehen muss und Sandalen. Also, Nee. So, und genau deswegen, ähm, warum bin ich da drauf gekommen, weil ich nämlich tatsächlich vergessen habe, einen Spiegel mitzunehmen und dann immer nur in diesem Campingbad hier, was übrigens echt ganz angenehm war, sehe, wie ich aussehe und ab und zu mal möchte ich das schon, ja, also das ist auch immer nicht schlimm, wenn man sich nicht die ganze Zeit sieht, aber... Das ist jetzt nicht so, aber ich merke heute habe ich mal Bock wieder mich ein bisschen hier so zurechtzumachen und benutze dazu das iPhone die Kamera und es ist so lustig, weil das ist ja Spiegelverkehrt. Das macht total Bock, das müsst ihr mal ausprobieren. Ähm, da merkt man so richtig, wie die zwei Gehirnhälften dann irgendwie arbeiten. So äh, äh, äh, Moment mal Verbindung. <lacht> und genau deswegen benutze ich jetzt einfach hier das. Das wollte ich nur mal sagen. Ähm, ich mache mich jetzt ein bisschen hübsch und ähm, dann gehe ich an den Strand und dann geht's los. habe auch einiges verstaut. Das ist schon ganz schlau hier, ne? Also hier habe ich zum Beispiel mein sofa Und hier habe ich... Guten Morgen! Oh nee, jetzt nervt wieder der Money. Und hier habe ich Handtücher. Hier habe ich meine Klamotten. Der Manni, den ich euch am Anfang vorgestellt habe, der nervt mich seitdem die ganze Zeit voll krass. Ähm, der steht hier echt irgendwie alle halbe Stunden vor meinem Wohnwagen und will mich zuquatschen. Es läuft ja tatsächlich um meinen Wohnwagen rum und guckt hier gerade in die Fenster rein. Ich fasse es nicht. Hallo, was? Ich habe keine Zeit, Manni. Tut mir leid. Unglaublich, da läuft ihr echt um meinen Wohnwagen rum und guckt in die Fenster rein. Habt ihr das gerade gehört? Es ist auch ungewöhnlich zu campen, bedeutet für viele eben Urlaub machen. Und, aber wenn ich dann irgendwie den Leuten gesagt habe, du, hm, ich habe jetzt aber keine Zeit, jetzt noch drei Stunden weiter zu reden. ich habe jetzt gleich einen Skype-Termin oder ich hab, muss weiterarbeiten oder so. Ähm, und dieser Manni, echt, der, der ist mir so auf den Senkel dann zum Schluss gegangen, dass ich den gestern echt weggeschickt habe. Ich habe ihm gesagt, du, du fragst hier den ganzen Campingplatz nach mir ab, machst alle Leute kirre und fragst nach mir, hör auf damit, ja. Aber ich wollte wissen, wo du bist, ich habe dich schon vermisst. Und dann habe ich gesagt, ja, dann vermiss mich weiter, aber ich bin nicht die ganze Zeit für dich erreichbar, ja. Und ähm, ich bin hier nicht nur zum Urlaub und außerdem... Ähm, also rückst du mir zu nah auf die Pelle. Ich habe dem das echt gesagt. Ich habe gesagt, ich bitte dich jetzt auch zu gehen. Da stand die ganze Zeit hier vor meinem Wohnwagen. Ich, so, ich will jetzt in Ruhe frühstücken. Kannst du bitte mal. Tuk, tuk, tuk, tuk, ja. Also manchmal muss man dann auch wirklich, um sich da selber zu schützen, nicht immer brav sein und nachgeben. Und ja, ich ist ein alter Opa und der hat Langeweile und so. Nee, also äh, da sind wir wieder beim Thema Freiheit, ja, weil das ist ja echt ein extremes Thema in meinem Leben, merke ich. Auch so diese Autonomie. Wenn mir jemand mich zu sehr einengt und dann so fordernd ist, da mache ich voll dicht. Da mache ich komplett dicht. Also, ich war zwar nett, aber sehr bestimmt. Aber sehr bestimmt. Aber trotzdem nett. Aber sehr bestimmt. Ja, so ist das. Man muss sich abgrenzen und sich nicht hier für die Vampire irgendwie den Hals hinhalten, sagen: Ja, komm hier, saug weiter, weil. Ähm, nee, das läuft nicht. Also lieber was sagen, anstatt die ganze Zeit dann innerlich meckern, ähm, genau, naja, okay, also Frühstück. Träume nicht dein Leben. Wonach ich noch suche, ist ein, guten, ein gutes Wasserfiltersystem, da habe ich schon so viele Sachen, gehört und kann mich einfach nicht entscheiden. Ich hatte mal Britter, das wurde mir jetzt nicht so empfohlen, das weiterzunehmen. Dann gibt es ja dieses, ich glaube Dr. Grandel oder so heißt das, voll teuer, aber ich möchte da einfach auch freier sein und egal wo ich bin, wenn es das heißt, ja, das Wasser ist okay aus den Leitungen, dass ich das einfach trinken kann, selber filtern kann, weil ständig diese Flaschen und jetzt gab es auch nur, möchte steht das Wasser in Plastik und äh, das mag ich eigentlich nicht so. Ich hatte die ganze Zeit das St. Fiona das Wasser, das ist echt super, das sind Glasflaschen, das ist ein richtig gutes Wasser. Nur immer mit den Glasflaschen dann hier im, im Bus, das ist so sperrig und ähm, ja immer so ein Act. Deswegen ähm, suche ich da einfach nach einem Wasserfilter. Wenn ihr da irgendwelche Tipps habt für mich und Erfahrungen, dann freue ich mich auf jeden Fall über Feedback von euch. Das sieht nicht so lecker aus, aber sie schmeckt lecker. 2 Esslöffel Chiasamen, 1 Esslöffel Hanfpulver, 1 Esslöffel manchmal auch 2 Mandelmus. Rühr das dann zu einer Pampe an, zu einem Brei an mit Wasser. Je nachdem nach Konsistenz mehr oder weniger Wasser, wie man das mag. Die Chiasamen die saugen aber schon immer nach und nach immer mehr Wasser. Und manchmal mache ich auch ein bisschen Sojajoghurt rein. Ich versuche auf Soja und hofe zu verzichten, aber manchmal brauche ich einfach noch diesen Joghurtgeschmack. Wenn der Brei gut ist, dann kommen verschiedene Früchte rein, wie Bananen, Datteln, Melone jetzt. Aber ich mag auch total gerne Beeren, alle möglichen Beeren. Ich genieße die letzten paar Minuten hier am Strand, am Bodensee in Kressbronn, auf dem Campingplatz Iriswiese. Und es ist so ungefähr 11 Uhr und der Strand ist so leer. Es ist gerade echt ganz wunderbar. Ich bin gerade so glücklich. Ich bin sowieso immer total glücklich, wenn ich Wasser sehe. Wenn ich am Wasser sitze, Wasser sehe, rieche, höre. Ich glaube, das geht vielen so, ne? Aber das ist wirklich, äh, ja, das begleitet mich so mein ganzes Leben. Meine letzte Wohnung war ja auch direkt vor einem See. Das war mir ganz wichtig, dass ich einen Balkon habe mit Blick auf irgendein Gewässer, weil mich das beruhigt und das ist irgendwie, es ist das echt mein Element, so ich fühle mich da wohl und auch im Wasser. Das ist so lustig, hier liegt alles voll mit Holz und das hat mir jemand erklärt, das wird tatsächlich angeschwemmt von der anderen Seite vom, vom Gebirge und ähm, ich wusste auch gar nicht, dass der Bodensee ursprünglich ein Gletschergewässer war, was vor keine Ahnung wie vielen Jahren ja, entstanden ist, weil dann Gletschereis geschmolzen ist und das ist hier der Bodensee ist wie so ein Tal zwischen Bergen der Schweiz, Österreich und Deutschland und äh, oh die Wellen sind ganz laut jetzt. Und dadurch ist der Bodensee entstanden. Das ist auch ein ganz klares Wasser, wirklich. Das ist so sauber hier. Das Einzige ist, also das ist alles mit diesen Steinen. Ne? Ähm, so Also auf der deutschen Seite habe ich gehört, gibt es eben nur Steine. Ich glaube, auf irgendeiner anderen Seite gibt es auch Sand. Ja, man braucht halt wirklich einfach so Schuhe. Ich habe die mir dann hier im Shop auch gekauft. Ich habe es auch mal ohne probiert und dachte, ja, gesund, Fußreflexionsmassage, aber es tut echt krass weh. Und dann stolpert man rum im Wasser, deswegen ähm, ja, gibt es so süße Badeschüchen, die so ganz zu sind einfach, dass man hier rumlaufen kann und dann auch damit wirklich ins Wasser geht und damit schwimmt. Ja, also die letzten Minuten hier am Bodensee. Laufen ab. Ein bisschen Wehmut, aber ich weiß, die Welt wartet auf mich und ähm, es war eine wunderschöne Zeit und Erfahrung hier. Und ja, der T Tag ist ja noch nicht vorbei. Ich bin ja jetzt hier noch ein bisschen unterwegs und möchte schöne Fotos schießen und zu einem Bioladen. Und dann geht es zurück, erstmal nach Maintal wieder, weil... Ich tatsächlich dann nur noch morgens, Freitag und Samstag Zeit habe, um den Rest der Wohnung aufzulösen. Es gibt schon ganz viele Möbelabholer, ich habe ganz viele Termine und der Vermieter will noch vorbeikommen mit Wohnungsbesichtigungen und Freundinnen kommen, helfen, aber auch Sachen abholen. Also ich denke, die nächsten zwei Tage, die werden noch mal tough. Aber dann habe ich es endlich bald geschafft. Ich bin so froh, wenn ich das hinter mir habe. Und dann gibt es tatsächlich keinen Zurück mehr in diese Wohnung. Dann Jetzt fühlt sich das gerade noch an wie Urlaub, aber ja, ich glaube, dann wird es mir erst so richtig bewusst, dass ich tatsächlich jetzt dann in diesem Bulli lebe. Ich freue mich drauf, aber ich bin auch teilweise ein bisschen gespannt, wie das auch alles so wird. Das Leben ist toll und ähm, ich lasse mich einfach weiterleiten und konzentri konzentriere mich weiter auf meinen Seelenplan, nämlich Frieden, Freiheit und Wahrheit den Menschen Mitteilen oder Zugang dazu verschaffen und mich ja, also vor allem weiterhin für den Frieden einsetzen, was ich ja sehr aktiv betreibe in der buddhistischen Gemeinde. Und dass es nicht nur um mich geht, um meine Entwicklung, dass es mir gut geht, sondern einfach gerade auch jetzt. Ich meine, ich mache das jetzt schon seit sechs, sieben Jahren, aber gerade jetzt ist wichtiger denn je, dass wir nicht nur auf unsere eigene Entwicklung achten, sondern wirklich das immer mit dem Hintergedanken machen, okay, ich mache das für mich, aber ich mache das auch für die Welt, weil wenn ich mich verändere, verändere, dann verändert sich auch die Welt und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir Frieden in unserem Herzen schließen, weil letztendlich ähm, ist ja das, was in der, um in, der, im, in der Welt passiert, das ist ja... Tatsächlich ein Spiegelbild von, von unserer Gesellschaft und dazu zählen wir alle. Deswegen arbeite ich auch immer wieder an mir und möchte auf gar keinen Fall, dass das Ganze, was ich jetzt hier vorhabe, zu so einem Ego-Trip wird. Ja, so schaut's aus. Ich genieße noch ein bisschen die Wellen und dann geht's los. Welt, ich komme!